Ich habe hier mal folgendes Gerät aus der Schublade geholt. Ist schon etwas älter. Das hat hier oben so ein kleines Display als Anzeige. Hier kann man ein paar Knöpfe drücken. In der Mitte so ein Steuerrad. Das Ganze ist auch noch in so einem durchsichtigen Plastik eingefasst zum Schutz. Hier unten haben wir zwei Anschlüsse. Einmal so einen Datenanschluss auch zum Aufladen und hier klar der Kopfhöreranschluss. Das heißt, ich konnte bzw. Kann immer noch mit diesem Gerät mobil Musik hören. Wenn ich das mal umdrehe, dann ist klar, was es ist. Es ist ein iPod, und zwar aus dem Jahr 2006. Genau genommen ein iPod Nano, zweite Generation. Ich habe da weiter unten noch ein paar andere Angaben, zum Beispiel die Speicherkapazität 8 GB. Ja, das Ganze funktioniert auch noch. Ich kann es mal anschalten. Und dann hat man oben im Display dann die Anzeige der entsprechenden Musik. Ja, das iPod wird in dieser Form nicht mehr hergestellt, wenn ich danach noch online suche, finde ich noch Gebrauchte, die ich kaufen kann. Ansonsten gibt es ein Nachfolgeprodukt, iPod Touch, wenn ich mir das einmal genauer angucke, ja, das hat dann eher etwas mit einer Vorstufe zu einem Smartphone zu tun. Daraus ergibt sich die Frage, warum ist das so, warum gibt es das iPod nicht mehr, was hat das für Gründe? Schauen wir uns dazu mal die Absatzzahlen des iPods an. Dazu haben wir hier eine Infografik vorliegen. Da sind zwei Diagramme drin. Einmal ein Säulendiagramm. Diese Säulen geben die abgesetzten Stückzahlen in Millionen an. Und dann haben wir hier noch ein Liniendiagramm. Das ist der Anteil, der prozentuelle Anteil am gesamten Umsatz, den Apple macht oder gemacht hat. Es ging los im Jahr 2002, 2003 mit der Einführung des iPods. Ja, da wurde noch nicht so viel verkauft. Wir waren da noch unter eine Million gelegen. Ab 2004 ging es dann aber rasant nach oben, bis ins Jahr 2007, da sind wir hier schon bei über 50 Millionen abgesetzten iPods. Vor allem hatten wir hier schon 40% prozentualen Anteil am Gesamtumsatz von Apple, das ist schon enorm gewesen. So Danach wurde das Niveau ganz gut gehalten, ist sogar noch ein bisschen leicht gestiegen, bis ins Jahr 2010, das nennen wir die Phase der Reife der Sättigung wo es also nicht mehr vielleicht nach oben geht, aber ein, gute, ein gutes Niveau gehalten wird. Ja, dann spätestens ab 2011 bis 2014 ging es dann mit den Absatzzahlen nach unten. Wir nennen das die Phase der Degeneration. Das geht dann so weit äh, nach unten, bis also das Produkt wahrscheinlich dann vom Markt genommen wird. In diesem Fall ist das ja auch so. Wobei man hier zwei Dinge noch ergänzen muss. Einmal, es gibt ja dieses Nachfolgeprodukt. Und es gibt auch seit 2015 also keine Zahlen mehr, die Apple da veröffentlicht. Was ganz auch noch interessant ist, es wurden im Jahr 2014 über 14 Millionen noch verkauft. Der Anteil am Umsatz betrug da aber nur noch 1%. Ja, das ist ein idealtypischer Verlauf für ein Produkt, gerade für ein Produkt, das von Technologie abhängig ist. Das ist ein Zyklus, der da durchlaufen wird. Deswegen nennen wir das auch den Produktlebenszyklus wobei hier, wie gesagt, auch noch die Technologie zusammen einen gewissen Anteil hat. Wenn wir uns mal die Geschichte der, der mobilen Musik in den letzten Jahrzehnten angucken, ja, wir haben hier eine Infografik wieder vorliegen, die geht hier los 1970, es gibt natürlich schon vorher auch mobile Musik, aber hier geht es los mit dem Walkman von der Firma Sony, das war eine ganz wichtige Sache, noch mit Bandkassette, musste man diesen bestücken, war aber bis in die 90er Jahre hinein praktisch die Nummer 1 der mobilen Musik. Als die ersten CDs aufkamen, da kamen dann auch die ersten Discmans auf, also da konnten man wir wirklich so eine Scheibe reinlegen, hatte ich auch noch einen, und dann mobil abspielen. Ende der 90er Jahre kamen dann die ersten Mobiltelefone auf, die schon Musikdateien abspielen konnten, normalerweise MP3-Dateien, das war ja, damals eine kleine Revolution, weil man damit Musikdateien sehr stark komprimieren konnte auf eine kleine Speichergröße. Damals waren ja die Speicherkapazitäten noch nicht so groß. Ja, dann Anfang der 2000er Jahre ging es dann schon mit den iPod los. Und danach natürlich, als die ersten Smartphones aufkamen, da ging das Ganze dann Richtung Musik hören mit dem Handy, ganz klar. Spannend ist dann, wie es Geht es jetzt in der Zukunft weiter, ähm, auch MP3 ist natürlich mehr oder weniger tot, wurde abgelöst, einmal durch bessere, durch andere Komprimierungsverfahren und natürlich durch die Streaming-Dienste, durch Cloud-Funktionalität. Ich bin also nicht mehr abhängig von einem Gerät, auf dem ich meine Musik speichere, auch nicht mehr von der Hardware abhängig, also die Kopfhörer, die jetzt kabellos funktionieren, die kann ich ja mit jedem beliebigen Gerät verbinden. Und dann ist in Zukunft der Musikgenuss völlig unabhängig von der eingesetzten Hardware.